Diversifizierung. Das bedeutet, einteilen von Assets-Klasse im eigenen Portfolio nach Sektoren oder nach Branchen. Cashflow. Im Grunde ist das freies Geld von einem Unternehmen, das er für seine Geschäfte braucht. Oder die Differenz zwischen Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen des Unternehmens. Chips unternehmen das ist ein englischer Begriff für große Unternehmen, die lange und ziemlich erfolgreich und vertrauensvoll wirtschaften und damit Aktionäre anziehen. Basispunkt Ein Basispunkt entspricht 0,01 Also, 45 Basispunkte bedeuten 0,45 Prozent. Es bezieht sich auf Zinsen. Was ist die Größe? Die Börse ist ein der Kapitalmarkt, der Treffpunkt symbolisch gemeint, derjenigen, die ihr Geld in Wertpapieren anlegen oder aus diesem wieder Geld machen wollen.